Herzlich Willkommen zu einem neuen Video Kuckoo Wie ihr schon seht, ist hier ein schlecht gezeichneter Hund von mir. Wir werden das besser machen oder beziehungsweise ihr werdet es besser machen. Zu Hause dann, wenn ihr da jetzt vor einer Klasse D sitzt oder vor einem Glas Milch. Was ich machen würde und das versucht nachzuzeichnen und das Einzige was mich jetzt ein bisschen stört ist, dass es das dritte Mal ist, dass ich dieses Video aufnehme, wenn, weil die Kamera immer nach drei Minuten ausschaltet, also ich habe eine wirklich super Kamera, ich hoffe es funktioniert jetzt. Und ich habe jetzt eigentlich nicht mehr viel zu sagen, deswegen fangen wir an. So, Hier haben wir nun einen Platz und wir fangen nun an mit einem Rechteck, das ungefähr, ich hoffe ihr seht das jetzt, ich zeichne extra fest, damit ihr das seht, habt ihr das, zeichnet ihr die gleiche Größe vom Rechteck so ein. So, nun haben wir vier Rechtecke Hier oben, wo die Haare normal sitzen bei Menschen, und hier kommt so in dieser Beugung ungefähr ein Öhrchen hin. Und das auf der anderen Seite auch so. Das Ohr könnt ihr natürlich beliebig machen. Hier unten macht ihr einfach mal ganz grob die Schnauze ein So, jetzt ist der erste grobe Anstieg fertig. Und wir gehen weiter zum HB Bleistift, wo wir ungefähr schätzen die Augen und so und schauen, wo die Augen jetzt hingehören. So, ich habe hier ein Bild neben, Matte. hier habe ich ein Bild von einem Hund, denn ich bin ja auch nicht der beste Mensch der Welt und der beste Zeichner, das will ich auch gar nicht sein und bin ich auch sicher, dass ich das leicht, hundertprozentig nicht bin. So, dann müssen wir hier ungefähr so die Schnauze rausgeben, die jetzt irgendwie komisch ausschaut. So, so ungefähr jetzt eingezeichnet. Hier unten zeichnet ihr natürlich noch die Hände oder Beine oder wie ihr sie nennen wollt. So ungefähr halt wie eben. Ich komme halt immer. Ich komme eben aus der Steiermark und da redet man halt oft im Dialekt und deshalb muss ich mir das oft abgewöhnen. So, hier ein bisschen Bauchraum, hier drüben, wie wir ihr auf diesem Bild hier seht, wenn ich es nicht rausgeschoben habe aus der Kamera, so ganz grob, ich mache das jetzt nur ganz grob, ihr macht das natürlich zu Hause viel besser. So, hier hätten wir jetzt unseren Welpen etwas fertig gezeichnet und da muss man natürlich, kann man natürlich nicht in sieben Minuten machen, da muss man öfters nachzeichnen, da die Schnauze, die habe ich komplett vergessen, okay. die Schnauze gibt in den Hund das Aussehen eines Hundes dann einfach zeichnen, zeichnen und meine Wortwahl können sie sich auch etwas zügeln. So, hier wäre unser Hund, der gehört natürlich, wie gesagt, ganz viel noch nachgezeichnet und so. Wenn ihr so ein Hundevideo noch nochmal sehen wollt und ich wirklich alles schattieren, wirklich einfach nur mal ein Video über richtig schattieren machen soll, weil das sage ich immer, ihr müsst dann auch schattieren, weil das einfach viel zu lange Zeit dauert tut er meistens auch so ein bisschen oberflächlich irgendwie schattieren. Ihr kriegt das natürlich besser hin und mit dem Schattieren hier habt ihr länger Zeit als ich. Ich schaue nämlich, dass ich meine Videos immer so 6-7 Minuten mache. Und ja, und dieses Zeitlimit will ich mich halten, weil es einfach länger nicht mehr lustig anzusehen ist. Entschuldigen wir übrigens für die letzten Monate, wo die Videos extrem nicht so aufwendig sind, geworden sind, wie sonst immer, denn ich hatte extrem viel Arbeit in der Schule und warum zeige ich meinen Fingernagel in der Kamera hierher, ach egal. Letztes Video war einfach nur das allererste Group Paint Video. So, sieht nicht vergessen. Und dann wäre der Hund schon fertig. Wie gesagt, schattieren, nachzeichnen, schattieren, nachzeichnen, aussortieren, ratieren, äh, bla bla bla, irgendein Blödsinn noch einzeichnen und solche Sachen. Das ist jetzt so eine Art Pudel irgendwas, Dingsbums, sondern Pudel kann man es nicht nennen. Wenn irgendwer weiß, was für eine Hundeart das ist, schreibt es in die Kommentare, würde mich gerne interessieren. Es ist eben ein Hund. Ein Hund ist für mich ein Hund. Und da gibt es keinen Schäfer, einen Rot-Schäfer, einen Blau-Schäfer und einen Grünschäfer. schäfer Den gibt es einen... Ein Hund ist für mich ein Hund. Und das war's dann. So, Leute, das war's dann wieder mit dem Video. Ich habe jetzt die Kamera umgedreht, weil ich eben keine Facecam gehabt habe. Weil diese Kamera hier hinten keinen Akku hat. Und deswegen äh, habe ich keine Facecam machen können. So, bereit. Und damit das Video nicht zu lang wird, hier könnt ihr meinen Kanal kostenlos karbonieren. Hier könnt ihr meinen Kanal kostenlos karbonieren. Hier unten könnt ihr meinen Musikkanal karbonieren. Und ja, da mache, lade ich jeden Tag, jede Woche ein Musikvideo hoch. Und hier kommt ihr zu einem zufälligen Video. irgendeins von meinen Videos. Hier zum neuesten Upload von mir, der wahrscheinlich hier so ungefähr in dieser Dingsbums da einge... Äh, geblendet, pingsbums wird und dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach unten einen Daumen nach unten einen Daumen nach oben. Alles Gute, kommt nach oben gebt und ja, teilt das Video mit Freunden, wenn es euch interessiert hat. Und dann würde ich mal sagen, das Video ist am Ende, weil ich einfach. Ich kann lange reden, aber irgendwann weiß ich auch nicht mehr, was ich reden soll. Ja, ich habe jetzt keine Ahnung über, weiß ich nicht, über ein Lucky Look Comic reden oder über greenwall Techniken oder sowas in der Art oder über Isolierbänder oder was mir halt eben sonst noch einfällt. Aber ich würde mal sagen, ey, wir lassen das jetzt und sehen uns nächste Woche wieder. Wir sehen uns wieder nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, äh, wie heißt es, keine Ahnung, wie es heißt. Es das heißt einfach, äh, klick auf das Video drauf und schau was passiert und gib denen einen großen Like. Tschüss!